Heute stelle ich euch Christiane Link vor. Christiane ist eine Journalistin aus Deutschland, die seit vielen Jahren in London lebt. Sie ist einer der Menschen, die viel, viel mehr Meilen sammeln, wie andere Sendstücke in Spardosen. Wenn man ihr auf Social Media folgt, bekommt man einen Einblick, der interessant und leicht verstörend ist in das Leben einer Rollstuhlfahrerin, die ständig auf Achse ist. Was ihr so widerfährt, verpackt sie in kreative, scharfsinnige humorvolle Texte. Und auch wenn sie keine Freunde von mir wäre, müsste ich sagen, reinschauen lohnt sich.